My name is George Muyvaluna Delwa. I live in uh, Suva, in the beautiful island of Fiji. I got into a community called uh, Bunisab Sipe. Half of the village has been eaten by saltwater intrusion, so there have been relocations. Eh? Ich, bin Antje Grotus. ich lebe ja direkt in einer Tagebaugrube am Tagebau Hambach. Und die Bagger, die fressen sich sozusagen auf meine Heimat, auf meinen Dorf, in dem ich lebe, auf Kerpenbür zu. Und wir sollen ein Grubenranddorf werden. Und äh, da macht es einfach jetzt schon keinen Spaß mehr zu leben, weil ein toller Wald vernichtet wird, der Hambacher Wald, der zwischen der Grube liegt und unserem Dorf. Fiji hosts COP23 November in Bonn. Das ist nur 50 Kilometer von hier entfernt, vom Rheinischen Braunkohlerevier. The real negotiation happens elsewhere. Der Hotspot der CO2-Emissionen hier in Deutschland. Climate action means that fossil fuel have to stay in the ground. Macht mit und unterstützt uns dabei, den Kohlewahnsinn hier zu stoppen. Join us.